Warum sollen sie diversifizieren oder sollten sie das vielleicht gar nicht erst tun? Eins ist klar, wenn sie wirklich reich werden wollen, müssen sie sich fokussieren. Die Jungs von Google, Serge und Larry, haben sich auf Suchmaschinen fokussiert und wurden wirklich reich. Bill Gates hat sich auf das Betriebssystem fokussiert und sogar der größte Investor aller Zeiten, Warren Buffett, fokussiert. Er hat immer nur ganz wenige Titel im Portfolio. Sollen sie das nun auch tun? Nicht wirklich, denn mehr Fokus bedeutet auch mehr Risiko. Unternehmer, die ihr ganzes Vermögen in ihr Unternehmen stecken, gehen ein unglaubliches Risiko ein. Nur schon in der Schweiz gehen jedes Jahr 5000 Unternehmen in den Konkurs. Lassen Sie sich deshalb nicht vom Erfolg von wenigen erfolgreichen Unternehmen blenden. Wer nur eine oder zwei Aktien im Portfolio hat, geht ein unverhältnismäßig hohes Risiko ein. Wer sicher sein will, der fokussiert nicht. Diversifikation ist das Gegenteil von Fokus. Es ist sicher. Es gibt ihnen Schutz. Damit werden sie zwar nicht exzessiv reich, das steht fest, aber sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Vermögen halten und vermehren werden. Das ist übrigens der einzige Grund, warum Sie diversifizieren sollten. Wenn Sie die Obermat-Aktientipps regelmäßig verfolgt haben, sind Sie bereits sehr gut diversifiziert.